Hallo meine Pokéfreunde, Pokémanenten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Pokémon Blau. Wir sind hier im Labyrinth und wollen das diesmal schaffen. Irgendeinen Trainer dürfen wir nicht besiegen. Ich weiß gar nicht genau, welcher das ist. Wir werden das nächste Mal nochmal nachschauen. Wir werden den Glitch nicht heute machen. Wir brauchen dafür nämlich noch ein bestimmtes Pokémon. Den Glitch machen wir nächste Folge, denke ich mal. Und in dieser Folge werden wir das Labyrinth schaffen. Äh, ich glaube, der Trainer da brauchen wir. Also den da oben, den Teenager dort. Aber erstmal gegen den Muskelprotz hier. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Das glaube ich dir. So wie du aussiehst. Achso, das siehst anders aus. Okay. Sorry. Wanderer hat ein Macholo. <lacht> oh, Macholo. Wie siehst du denn aus? Sieht aus, als hätte der... Äh, Äh, ja. vergessen wir das mal gleich. Gleich mal. Ja, macholle sieht ein bisschen strange aus. Aber naja, kopf hoch. Karate schlag, genau. Blubstrahl oder Aquaknarre? Komm, Aquaknarre. Sollte psch, sehr effektiv. Oder mittel effektiv. Ah, anscheinend normal, effektiv okay. Ist auch nicht so schlimm. Ja, äh, gegen Wanderer wird es grote kämpfen. Ja, das wäre doch gut. Sander können wir dann in der dritten Arena gut gebrauchen. Wieso? Das kann ich eben noch sehen, wenn wir dann da sind. Da, da haben wir unser, unser Einstein mit Haaren. Und so unser kleines Steinchen mit Haaren. Die ist der Tag ist sehr effektiv, ich weiß. Grundlevel 24. Na endlich! Ich warte schon lange darauf. Ja, hier Angriff 42. Was? Biss erlernen? Uh, ja gerne. Gerne doch. Bis war damals noch normal, glaube ich. Heutzutage ist es Unlicht, aber damals gab es noch kein Unlicht bis es dann also, ähm, was ist denn jetzt bis für einen für ein Typ? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Blubber weg, weil Blubbstrahl ist, glaube ich, besser. Zumindest behaupte ich das jetzt mal. Also tue ich Blubber weg. Falls ich irgendwas falsch gemacht habe, könntest ich es mir reinschreiben. ja Da habe ich besiegt. Du hast schwer gekämpft. Äh, ja, genau. Du warst ein sehr harter Gegner. <lacht> Hart für <vor> all dem. Ähm. <lacht> Oder was? Der da vorne? Ich weiß es gar nicht. Du möchtest zu Bill, aber er wird gekämpft. Ja, ich möchte zu Bill. Es ist kein richtiges Labyrinth. Aber ich sag immer, dass es ein Labyrinth ist, weil es so aufgebaut ist wie eins. Onix! Du hast ein Onix? Ja, cool, aber ich habe ein Kröte. Und dieses Kröte wird dich vernichten. <lacht> Au, Kreideschrei. Ich glaube bis es hier noch normal. Interpretiere ich jetzt einfach mal. So. Oh, das ist hier ein Lappen. Du hast viel Erfahrung. Ja, geht. Ich lasse die beiden jetzt erstmal aus. Wenn ich äh, gegen die, wenn ich hier einen von beiden werde ich auf jeden Fall noch kämpfen. Und den anderen brauchen wir nicht. Die brauchen wir für den Glitch. Aber die ganzen hier, die gegen die können wir kämpfen. Hallo, mein Freund ist cool. Okay, das wollte ich jetzt auf jeden Fall wissen. Ja? Ich meine, wollte jeder wissen. Nidoran männlich. Uh! Na komm, Patex. Lass mir da auch mal wieder eine Chance. Dann können zu beweisen. Also ab Level 36 oder so entwickelt sich Patex. Ungefähr so wie Shiggy. Äh, Also ja. Hornattacke. Och nö, das ist so eine Attacke, die. Oh. Ach, doch nicht. Okay. Ich dachte, das ist nur so eine ähm, andere Attacke, die öfters eingesetzt wurde. Also wird. Hab ich bin mich aber für getäuscht. Oder es war später halt so. Sander Level 14. Cool. aber es lernt immer noch nichts. Ich habe vergessen zu. Ich hab schon wieder vergessen, Sander zu äh, trainieren. Ich bin aber auch faul. Ich nehme das alles die ganze Zeit direkt hintereinander auf. Einfach, weil ich richtig Bock gerade hab. Ich habe Bock auf Blau. Auch wenn ich einen Betrug hatte. Hier immer, Wir besiegen mich. denn du bist kein Gefahr für uns, du Ich war nicht in Form. Genau, daran muss es gelegen haben. Das stimmt. Oh! Wenn wir hier etwas falsch machen, kommen wir nicht an das Item ran. Eigentlich braucht man hier zu Zerschneider, aber wenn man den Typen hier richtig bewegt, dann schon. Am besten hier. Achso. Hier okay. Ich bin auf dem Weg, so ein Pokémon-Sammler. Also, meinst du Bild? Der ist doch einer, oder? Ja, oder? Vier Pokémon! Puh! Schön mal hier ein bisschen. Kleinstein! Ein kleiner Stein wird mich bestimmt nicht aufhalten. Wieso soll man die alle kleine Steine die Haare haben? Also will ich nicht. Gut. Ihr seid einfach keine Gefahr für mich. Ich bin einfach viel zu gut. Ich bin viel zu overlevelt. Ja, sondern ist eigentlich zu unterlevelt. Und Skritte zu overlevelt. Wie auch immer. Kannst du Aqua knarren, dann passt das schon. Blubschraube ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Aber passt schon. Und es hat auch Ecole Epilepsie. Mehr. Mach rollo. Da sehen wir dich mal wieder. Macht hier so einen auf Mario mit seinem. Mit, seinem äh, mit seiner Hand. Oder oder er will einfach nur eine Faust hochheben. Und mir dann die Fräsen schlagen. Aber das schafft er nicht. Spuck ihn nämlich an. Wenn man Steine anspuckt, dann sterben die Leute. Merkt euch das. Wenn ich irgendjemand mit dem Stein attackiert, dann spuck den Stein an. Nicht den, nicht den anderen, der euch attackiert. Den Stein. Der Stein wird dann Luft auflösen. Wie hier gesehen. Seht ihr? So einfach geht das. <lacht> Spaß. Gespuckt wird hier nicht. Du hast mich besiegt. Nein, doch. Oh. Gut. Wie tue ich den jetzt weg? So weil wenn er jetzt da gestanden neben dem baum dann wäre ich nicht mehr rangekommen seitdem. das item aber jetzt schon ich bin richtig cool ich habe eine freundin applaus applaus er hat eine freundin wow fühlt sich jetzt cool wa was hast du denn so für pokémon ein radfratz mit radfratz hast du eine freundin bekommen wow respekt respekt buddy spaß <lacht> Rathos ist eigentlich ein ganz cooles Pokémon, nur es ist halt schwach. Außer es hat Hyperzellen oder so. Aber die Weiterentwicklung Radikal, die ist richtig cool. Die ist echt cool. Die mag ich. Sicher So. Sander, kein Level, schade. Rettern. Boah, wir wollen hier keine Schlange aus dem... Wollen weiterziehen zu mir. Komm, Partex, erreicht mal Liga Level 21, hast du verdient, komm. Ach, schade. Ach, so ein Mist. Das ist immer noch eine Freundin. Was? TM19 ohne TM. Was ist da drin? Was ist denn da drin? Es ist Geo- oh. Uh, das ist eine echt gute Attacke. Die bringe ich, ähm, die bringe ich äh, Sander bei. Nice. Das hat sich gelohnt. Okay, jetzt wollte ich gar nicht verstehen, dass du eine Freund hast. Oder war das doch der Trainer? Nee, der kann es eigentlich gar nicht gewesen. Ich speichere lieber nochmal. Hier an dieser Stelle. Nicht, dass es der Trainer gewesen ist. Aber ich glaube, der war es nicht. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Okay. Hast auf mich gewartet oder was? Was ist denn für ein Pokémon? Rettern. Okay, dann ist es nicht. Wenn du nun Rettern hast. Das heißt nur, Rettling ist schon gut. Naja. Komm, Geowurf. Machen wir mal Geowurf. Ah, Silberbick. <lacht> was ist für eine Kugel? Also, so. <lacht> Egal. Egal, vergesst einfach. Nee. Vergiftet. Das kann der. Geobus ist echt eine coole Attacke. Komm, wir schon mal ein bisschen vor. So, was hast du? Noch ein Sandern? Ja, komm, machen wir mal Sandern gegen sondern Ach, das macht keinen Schaden, oder wie? Komm. Elit. Was? sondern ist besiegt? Wus? Wieso sagt mir das niemand? Das kriegst du zurück, mein Freund. Das kriegst du zurück. Ja, aber ich werde jetzt eben noch mal kurz zurückgehen, bevor ich die Bilde gehe. Denn da ist er jetzt. Wir sind ja jetzt aus dem Labyrinth raus. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Was bist du denn? War äh, Vor Vorherseher oder was? Gut. Dann wäre es auch geklärt. Ich habe immer Pokémon geheilt. Und wer bist du? Willst du auch kämpfen? Ja, du wirst kämpfen. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Äh, und wer war das? Und da kommt die noch. Ich hab die wird zu Ende. Die Göre hat auch drei Pokémon. Was hat sie denn? Ein Myrapla! Yeah. Geowurf. Ach, bin ich blöd. Das macht ja nicht viel. Sch ja, Absorber genau. Ja, sorry. Vorspulen! So Volltreffer. Gut. Patex, komm, du hast die Level-Up Geil. Level 21. Uh. jetzt müssen sie sich bessern. Oh, Wirbelwind. Seht ihr, Leute? Es hat das einfach so erlernt, Wirbelwind. Ich brauchte nicht mal die TM dafür. Wahrscheinlich wäre das mit. Äh, Blubstra auch gewesen. Wie auch immer, ich wollte es erstmal vorher haben schon. Taubsi möchte kämpfen. Aber ein Taubsi wird kein Problem sein, denke ich mal. Denke ich, denke ich mal. So weg damit! Komm oh, nicht? mirabler noch mal oder mirabler, ist wie es nennt. So, da haben wir dich auch besiegt. Ich bin nicht neidisch, auf einmal nicht, okay. Ich glaube, wir sind hier bei Bill. Küstenhaus, hier wohnt Bill. Tja, offensichtlicher geht's nicht. Okay das hier einfach nur so oder wie habe ich immer so eine Brücke im ein Remake beziehungsweise in, ähm, in der zweiten Generation da gibt es hier auch noch mal ähm, ein Events also was heißt Events äh, noch ein paar äh, Leute und äh, ist noch ein bisschen was geändert worden okay wo sind wir jetzt äh, wo sind wir, wir wie ist hier so ein großes Bild Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß, Basette. Ich bin keines. Alles klar. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémon. Pokémaniac. Du bist Bill? Glaubst du mir nicht? Naja. Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Okay. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Okay. Ich will auch rein. Komm, ich will auch rein. Und ich tausche jetzt hier nach. Spaß. Komm. Äh... Mike hat einen roten Knopf gedrückt. Was passiert jetzt? Okay, ah! Oh, du bist also Bill. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Gab es hier nicht irgendwie Pokémon-Einträge oder kriegt man die erst, mit dem redet. Klasse, danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine pokémon sammlung anzusehen? Nein, doch. Das ist schade. Doch, Ich habt doch doch gesagt. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Mike hat ein Bootsticket. Oh. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die M.S. Anne, oder M.S. Anne, wie auch immer, ich nenne sie immer M.S. Anne. weiß nicht, ob das ausgesprochen wird, ich nenne es immer so. Aber es gibt Leute, die, ich kenne viele, die nennen es M.S. Anne, aber ich nenne sie M.S. Anne, wie auch immer. Ein Kreuzfahrtschiff, oh. An Bord treffen sich nur Trainer, oder befinden sich auch nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen. Aber ich mag nicht so viel Trubel. Hättest du Lust hinzugehen? Gerne doch. Lange da viele Sonderbonbons und ganz viele schöne Items sind. Auf dem PC läuft den. Hä? Kann ich mir dieser Pokémon sammeln schon sehen? Da kriegt man den erst wenn man ähm, ins Schiff reingegangen ist. Kann nicht sein. Eine Liste von Bills Lieblings-Pokémon, dach jetzt. Welches Pokémon möchtest du betrachten? Ach, hier sind die ganzen Evoli Evolutionen. Evo ihr kennt, also Evoli ist das Pokémon, was die meisten Evolutionen hat. Momentan hatte es irgendwie neun oder so. Hier hatte es nur drei. Das ist normales Evoli. Evolution-Pokémon. Das ist Flamara, also wenn man Feuerstein. Es gibt auch Evolutionssteine. Mit Feuerstein sieht es dann so aus. Blitzer mit einem Donnerstein, mit so einem Schal und Aquana mit einem Wasserstein. Gut, dann nehmen wir das auch. Dann haben wir die glaube ich auch im ähm, Pokedex drin? Dann können wir zurückgehen. Aber wie geht's jetzt weiter? Ich habe da so eine Ahnung. Ob das so wird, weiß ich nicht. Dann werden wir sehen. Hier ist die Abkürzung für die faulen Leute, so wie mich. Mö. So, runter hier. Non. So. Sehe ich immer noch um. Da sind wir auch da. Oh, ich glaube, ich sehe schon, wo es lang geht. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steht hinter den abscheu abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Also, das hast du schon mal gesagt. Da müsste ist er doch. So, erstmal teilnehmen. Da danke. Ich ein bisschen speichern. Speicher immer im Video einfach so. Ich meine, ich kann ja auch speeden. Das kann man ähm, auch im Pokémon Stadium, wenn man das Modul reinsteckt. Nur das lag hat ein bisschen. Also es landet halt sehr viel. Wow, wie sieht das denn hier aus? Was habt ihr denn hier gemacht? Können wir so nicht mit mir reden? Das Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Schaufler? Boah, die arme Pflanze. Was macht ihr denn hier? Dieses gemeine Team Rocket, hört ihr an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündlich teuer sicherlich wie auch immer ja, Pokemon, ja. gut wir äh, können einfach raus und da ist er schon das ist sie. hey bleib draußen du hast hier nichts zu suchen was ich hier tue ich bin nur ein unschuldiger passant was glaubst du mir etwa nicht ich glaube nicht mach holo. ach gehen mir weg mit den Standardzeug. Sind die Ripple, Ripple, ein Team Rocket Rüpel ein Makrolo hat? Das Das wundert mich gerade schon, oder? Aber komm, das wird uns wird jetzt eh nicht aufhalten können. Alle also, oh, Level 15 Sander! Nice! Aber immer noch keine neue Attacke. Level 5, 25 Skröte! Traumato! Uh, nice Pokémon! Es sieht überraschend gut aus. Was hat es da an der Stirn? Das hat es normalerweise nicht. Oder ist es nur Licht? Kann sein, dass es nur Licht ist. Es ist eigentlich auch ziemlich stark, wenn man weiß, wie man es benutzen kann. So, so ein bisschen Taktik-Pokémon. Aussetzer zum, ist zum Glück fehlgeschlagen. Aber jetzt, ja, immer noch, ist gut. Aussetzer ist halt, ähm, die Attacke, die ich bei ihm eingesetzt habe, zuletzt, die kann ich halt einfach nicht mehr benutzen. Oh, was soll das denn jetzt? gerade Konfusion. Die werden dann ausgesetzt für ein paar Runden oder so. Und ja. Ganz gute Attacke. Hat halt nichts gebracht, zwar? Ist gut, ich gebe auf. Ich verschwinde. Okay, ich gebe die Stunde TM zurück. Tier macht 20 Schaufel. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Puh, die setzen wir mal ein, bei. Kann man sich schon denken, oder? Wer sich immer noch nicht denken kann, der wird es jetzt sehen dann natürlich ist ja klar. Er ist ja hier unser Schaufeltier. Wie ist Gürteltier ist es glaube ich ne? Keine Morzen Gürteltier. Was sollen wir da tun Für Schaufler Sandwirbel eigentlich, obwohl? Geduld Geduld. Ich weiß, ich habe es eigentlich äh, als ziel eingesetzt, aber komm, das ist nicht so schlimm. Geduld vergessen und Schaufler lehren. Auch wenn er jetzt auch eigentlich das erlernen könnte. Ich weiß nicht, ob das einfach so erlernen könnte. Ich glaube aber schon. Wie auch immer ist nicht so schlimm, wie ich finde. Hier können wir jetzt außen rum. Oh Gott. Oh Gott, ich. Ach, ach nee. Ich, ich weiß leider nicht mehr, wo ich lang muss. Ob ich jetzt nach rechts muss oder nach unten. Okay, Frage geklärt Wenn dann ein Baum ist, dann müssen, müssen wir nach unten. Allerdings sehe ich gerade, dass die Folge lang genug ist. Und dann werden wir, denke ich mal, nächste Folge unser viertes Teammitglied schon bekommen. Ja, ja, das gibt's hier schon. Wir sind hier schon bald. Wir sind noch nicht mal am Ende. Oder in der Mitte. Aber bald schon. Wir haben leider noch keinen Zerschneider. Ich meine, ich, frage, ich frage mich, wann wir eigentlich mal Zerschneider bekommen. Falls einer von euch das weiß, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Beziehungsweise höre sogar ganz auf zu spielen. Mal schauen aber ich denke ich spiel weiter wenn euch das Video wieder mal gefallen hat könnt ihr gerne einen Like da lassen dann sehe ich ist euch gefallen ja schaltet doch nächstes mal wieder ein äh, schaltet doch nächstes mal wieder ein genau äh, ja mehr habe ich nichts zu sagen glaube ich Hab ich irgendwas zu ich glaube nicht auf jeden Fall Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal tschüss